Ja, ich bin es wieder, euer Quäscher. Und bevor wir anfangen, wollte ich schon bekannt geben, die Lady Killer verlust immer noch 20 Euro Pass Card. Also wer die haben will, so einfach zu ihr rübergehen, sie abonnieren, sie liken und in den Kommentaren alles, was ihr damit machen wollt. Und schon seid ihr mit drinne. Und zwar will ich anfangen, langsam auch ähm, mal was für euch zu tun. Das heißt, ich fange langsam an, mal äh, 10 Minuten Livestream, dann mache ich mal 20 Minuten, dann mal 30 Minuten. Und dann steige ich immer ein bisschen höher, um euch auch zu zeigen, wer sich auch was kann und für euch machen möchte. Also, ich fange heute oder morgen, oder in den nächsten drei Tagen, ein 10 Minuten an. ich bin aber auch nicht alleine. Lasst euch überraschen, es ist eine Überraschung, wer dabei ist. Nicht vergessen, habe ich die 50 Abonnenten erreicht, schmeiße ich wieder eine Playstation-Stalkart 50 Euro raus. Nur für euch. Also nicht vergessen, zu liken. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal bist, lasst doch einen kostenlosen Abo da und um nicht mehr zu verpassen, drücke die Glocke. Ja und seid mir bitte nicht böse, dass ich mal so ein bisschen Schrott erzähle hier. Ja, ich bin noch klein, bin noch unerfahren und deswegen seid mir nicht bitte böse.